Willkommen zu einer neuen Talkrunde und heute haben wir wieder ein super Thema und natürlich der gute Retro-Joes wieder dabei. Das bin ich. Und ihr fantastischen Leute, wir haben ein wunderbares Thema heute und zwar erzählen wir beide euch unsere frühesten Kindheitserinnerungen zum Thema Videospiele. Genau, was sind die ersten Sachen, an die wir uns als Gamer erinnern können und was hat unsere Liebe für dieses Hobby überhaupt entfacht? Genau. Fang doch gerne an, Panda. Also ich weiß, komischerweise, ihr kennt es wahrscheinlich selber, so die früheste Kindheit, da hat man nur sehr äh, bruchstückhafte ja, Erinnerungen das stimmt, ja. und äh, man erinnert sich nicht an viel, aber so ein Videospiel, daran kann ich mich eigentlich so relativ mhm. gut erinnern. Und zwar weiß ich, meine erste Erinnerung war wirklich, dass ich bei dem Sohn meiner Tante war, das ist mein Cousin. Cousin. Ja. Cousin. Ist Von Verwandtschaftsgradung und sowas erkennen bin ich ja. voll super drauf. Panda knows best. <lacht> und ähm, der hatte C64 da und das war natürlich komplett neu, der hat auch Informatik studiert und so weiter und äh, bei dem durften wir denn spielen und zwar Park Patrol, also beziehungsweise lange lange lange habe ich diesen Namen nicht gewusst, was das drin war. Ich wusste nur, dass man einen Typen gespielt hat, der Müll eingesammelt hat mit okay. Wasser. Da habe ich auch schon mal einen Test dazu gemacht, weil ich mir einmal ein einziger C64-Test, weil ich mir mal die Kassette dazu <lacht> besorgt habe. Ach, das Ding, das Ding, das äh, genau, das steht. da unten irgendwo, äh, genau, etwas oben, oben, dann äh, daneben. Na, na, na. Ja, hey. voll, voll vorbereitet oh, und super oh, auf, natürlich auf MC. Wahnsinn. Genau, das waren damals die Zeiten und ich weiß nur, dass sie super fasziniert war und da wirklich äh, daran festgesteckt Ist das zu so fassen? Das ist ein Videospiel! Ich ja, das ist krass, das, das, das, das war halt damals super super lahm, du hast das, äh, die, diese C64 ja, eine Diskette halt in, das, Kette, halt in ja. das Kassettentape gelegt. Hat durch ewig geladen, die Ladezeiten waren wirklich ganz, ganz fies. Ähm, und <lacht> und das, das war mal, das hat sich so festgebrannt, das spielt so ein Typ, Das sah mit Müll ein, mit, mit Wasser <lacht> und blown. Äh, eben. und das, das war super faszinierend für mich damals und äh, da hat mich der Virus erfasst, also es hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich das jetzt noch im Kopf weiß, ich weiß gar nicht wie lange wir gespielt haben oder sowas und ich bin ganz froh, ich hatte nämlich lange lange lange diesen Namen dieses Spiels vergessen und irgendwie bin ich durch Zufall bei irgendeinem Podcast haben sie mal so erwähnt, hey Park Patrol C64, ja. das war bei Games Podcast, dann also haben sie mal C64 als Thema so, also, boah, das ist es. Das ist schnell bei YouTube gegoogelt, das ist das Vorteil vom Internet und dann gefunden und gleich sofort äh, physisch dann auch bei Ebay gekauft, obwohl ich damit eigentlich nichts anfangen kann. Ja, manchmal ah, ist das so, ne? Eben. Aber Herrlichers, also, das ist meine erste Erinnerung. Aber was ist denn deine erste Erinnerung? Also meine erste Erinnerung an Videospiele. Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar von diesen LCD-Telespielen hier mhm. von Tiger Electronics hatte. Geht man so. glaube ich alle. <lacht> ähm, aber das habe ich irgendwie noch nicht so richtig als Videospiel wahrgenommen. Meine, meine erste Erfahrung mit Videospielen ist tatsächlich auf dem Atari 2600, glaube ich, gewesen. Den hat ein Bekannter von meiner Mom, der irgendwann mal für mich mitgegeben und wir waren damals gerade in eine neue Wohnung gezogen. Ich hatte zum ersten Mal meinen eigenen Fernseher. Ich müsste so sieben oder acht gewesen sein. Oh, geil. Also gerade so in der ersten, zweiten Klasse, zweite, dritte, ne? Ja, also um den Dreh rum, meinen ersten eigenen Fernseher. Der war übrigens so cool, der so aus wie ein Motorradhelm, der war rund und ich konnte vorne so ein Visier hoch und runter machen. Voll geil. Das ist ja geil. wir müssen mal, mal gucken, ob man den noch irgendwo besorgen den, kann, weil äh, das klingt echt geil. Den, den gibt es. Ich habe den auch schon ein paar Mal gefunden, aber ich habe nicht, also ich habe jetzt nicht geguckt, ob man den noch zu kaufen kriegt oder so. Aber Bilder davon habe ich auf jeden okay. Fall gefunden. geil. Und äh, die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, ist, dass das erste, was ich glaube ich gespielt habe, hieß Tanks, also Panzer. Und das war im Prinzip nur ein Bildschirm, der oben blau war und unten so ein bisschen braun. Um Erde zu repräsentieren. Und du hattest ein weißes Fadenkreuz und irgendwann kam da mal ein grüner großer Pixel, den man abschießen <lacht> konnte. Super Spiel. Und ansonsten waren da noch so die, die Atari-Klassiker bei. Also Miss Pac-Man war dabei, das habe ich damals gespielt. Fand ich aber irgendwie blöd. Weil ich den, den, den Joystick, den fand ich halt scheiße vom Atari. Ähm, dann äh, Pitfall. Konnte ich auch überhaupt nicht, da bin ich glaube ich nicht keine zwei Bildschirme weit gekommen. Und noch irgendein Spiel, es war nicht Burger Time, aber sowas ähnliches, da hatte man auch irgendwie die Möglichkeit, Burger irgendwie selber hm. zusammenbauen, äh, zusammenzubauen. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist der Sound vom Atari. Ja, da das ist, ist, ja ist ja ganz relativ, markant. Ja. ja, Und den, den habe ich auch Jahre später immer noch so ein bisschen in den Ohren gehabt und den finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Ich würde jetzt mhm. nicht losziehen mir mir nochmal irgendwie ein Atari zum Spielen nur weil die Spiele sind scheiße. Schlecht gealtert, würde ich sagen. Furchtbar schlecht gealtert, aber diese diese Soundkulisse von den Games, diese diese diese Distinct Sound, den der Atari mhm. einfach macht, der ist für mich irgendwie so eine meiner ganz, ganz frühen ja. Kindheitserinnerungen. Das glaube ich. Ja, und was ich äh, sonst noch in Erinnerung habe, ist, ähm, ich bin mit meinen Eltern damals äh, immer im Sommer in Urlaub geflogen. Ähm, so äh, Kanaren waren immer dabei oder Mallorca und so weiter. Und da kam ich auch das erste Mal mit Arcades in Berührung, weil, ne, Riesenferienanlagen, die hat meistens auch so zwei, drei Spielautomaten irgendwo. Und das gehörte einfach zu meinen äh, Ritus, jeden Abend zu meinen Eltern zu dackeln, hast du mal ein paar Piseten? <lacht> wo du es gerade sagst. Und dann, dann, dann zum Automaten hin, meine Eltern waren natürlich froh, ja. dass das mich los sind, <lacht> mein Bruder. Ähm, und dann haben wirklich stundenlang Automaten gespielt und da habe ich auch wirklich einige Klassiker gespielt, wie zum Beispiel Jekyll äh, gab es damals oder auch so die Street Fighter Spiele, die früher. Die habe ich damals, also ich habe mir natürlich nicht so bewusst, dass das jetzt so war ist, aber solche Spiele habe ich damals wirklich gespielt das war richtig, richtig geil auf jeden Fall. Ich beneide dich um diese Erfahrung. <lacht> ja. Also ich war auch im Urlaub mal in so einer Arcade in Dänemark, da war ich allerdings schon 14 oder 15. Mhm. Aber jetzt, wo du das gerade sagst mit den Automaten, fällt mir sogar noch eine noch ältere Erinnerung ein. Nämlich meine Großeltern hatten früher ein Ferienhaus in der Eifel. Und ich bin da, seit ich laufen kann, immer mit denen über die Wochenenden hingefahren. Und in Bad Münstereifel, was der nächste größere Ort ist, gibt es ein Hallenbad mit Rutsche und Wellen und keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Und die haben im Eingangsbereich auch so ein Bistro. Da steht ein Hang-On-Automat. Und auf dem habe ich gesessen, da war ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt. Jetzt, sagst ich glaube, ich habe nie Geld gekriegt, um das Ding zu starten. Aber ich habe immer auf dem Motorrad gesessen und hier den hier gemacht. Und auf dem Bildschirm ist ja trotzdem was passiert. Ich hatte natürlich keine Ahnung, ob ich das jetzt mache oder ja. nicht. Und ich keine musste mich tun. auch echt so an die Seite dranhängen von dem Ding, weil ich <lacht> war überhaupt nicht schwer genug, um mit den Füßen... Also erstens nicht groß genug, um mit den Füßen auf den Boden zu kommen, um das dann so zu steuern. Aber da fand ich super. Ja. Das fand ich super. Also Kate gab es wirklich echt feine Sachen. Also die, leider diese späteren Arcade-Spiele habe ich nicht so mitbekommen. Ja. Aber diese ganz frühen wirklich ähm, Peseten reinwerfen, spielen und ja. so weiter. Das war ja auch echt eine super Erinnerung, muss das ich find sagen. Finde ich ein bisschen schade, dass das als ich groß geworden bin... Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt jemals so eine große ja. Sache war mit diesen Arcade-Spielhallen. Ich glaube fast ähm, nicht. Also ich kenne aus ich, meiner Kindheit zumindest nee. in dem Ort, wo ich jetzt aufgewachsen bin. Das war jetzt kein richtig kleiner Ort, aber es ja. äh, ist auch nicht groß. Also so, ne, so 10.000, 20 20.000 ja. Einwohner hat der damals locker gehabt. Da gab es keine Cade. also zumindest ja, also die, die, nicht die, wo ich jetzt als Kind gewusst hätte, dass ja. es da was gab. Also ich bin ja in Mönchengladbach aufgewachsen und da gab es zwar Spielhallen, da durfte ich als Kind Jugendlicher natürlich nicht rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man da von außen überhaupt sehen konnte, was die da drin stehen. aber ich glaube, das waren alles eher so einarmiger bandit Ja, die, die ja. waren auch mal so ein bisschen verrufen oder ja, ab 18, ne, so ein bisschen schmieriger Ruf so und so weiter. Leute rein und raus ja. gegangen und so. Also ich, ich kenne das mit dieser diese Arcade-Kultur, kenne ich auch hauptsächlich aus amerikanischen ja. YouTube-Kanälen. Hier Johnny Millennium, der Happy Console Gamer, der erzählt ganz oft von seiner, von seiner ja. Arcade-Vergangenheit. Äh, wie er das damals erlebt hat und ich finde, das, das hat so eine, so eine gewisse Romantik, wenn man das so hört. Ja, ich kann Fall. das leider selber nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich ja. war 14, 15, da hat mhm. mein Onkel mich mal mitgenommen in Urlaub nach Dänemark, in so ein Ferienresort und die hatten da auch, halt um die Kids zu beschäftigen, da Arcade-Automaten <lacht> Arcade stehen. Äh, da habe ich Time Crisis zum ersten Mal gespielt, mhm. ein Lightgun-Shooter mhm. und ich war ultra geflasht damals. <lacht> Weil die Knarre, die da dran war, die hatte einen Schlitten, der bei jedem Schuss zurückgefahren ist. Das fand ich richtig cool. Und noch beeindruckender war, also ich war 14, 15, mein Cousin ist sechs Jahre jünger als ich, der war also so neun, zehn Jahre alt ungefähr. Und da war noch so ein kleiner Stöpsel, der war vielleicht sechs. Der hatte ein Quarter reingeschmissen, hat das Ding durchgespielt. Ich habe gestanden und zugeguckt und ich habe da gerade nur ein bisschen Kleingeld, ich habe dann eine Münze da reingeschmissen, habe nicht gecheckt, wie man nachlädt und bin direkt gestorben. Der und, hat das wahrscheinlich ja. zum ersten Mal gespielt. Ja, der hat das ganz bestimmt... Äh, muss ein Naturtalent gewesen ja. sein. Ich kann mich erinnern, dass sie da auch noch einen Virtual-Fighter-Automaten äh, mhm. hatten. Allerdings bin ich, fand ich als Kind dieses System mit Stick hier so, und hier ja. große Buttons. Ich war halt ein Super Nintendo gewöhnt. Das, das war für mich irgendwie... Äh, ja, verständlich. Ähm, andere Erinnerungen, die ich halt habe, ist, dass ich... Ich bin als Kind relativ häufig umgezogen. Also meine Mom, immer wenn die einen neuen Job gekriegt hat, sind wir näher an ihre neue Arbeitsstelle gezogen, was ja irgendwie logisch ist. Und das war auch alles so im Großraum Mönchengladbach und umliegend. Aber als Kind, damals ohne Handy, ohne Internet, wenn du aus deiner ursprünglichen Hut weggezogen bist, hattest du plötzlich keine Freunde mehr. Ja. Wenn du nicht mit den Leuten trotzdem zur Schule gegangen bist, dann war dein Freundeskreis halt weg. Und ich weiß, dass Videospiele für mich damals ein sehr, sehr wichtiger Faktor waren, weil das eine der Konstanten in meinem Leben war. Also wir sind alle zwei, drei Jahre umgezogen. Ich habe häufig die Schule gewechselt und... Videospiele sind immer das gewesen, was mit mir umgezogen ist und Videospiele haben oft dabei geholfen, dann auch recht schnell neue Leute kennenzulernen. Klar. Weil wenn du dann nämlich irgendwie mit dem Club Nintendo Heft oder so in der Klasse gesessen hast, <lacht> kam mindestens einer und sagt, hey hast du das neue Mario, keine Ahnung, was schon gesehen und zack ist man ins Gespräch gekommen, hat Spiele untereinander getauscht ja. und so auch relativ schnell neue Freunde gefunden. Angefangen hat das bei mir damals dann nach dieser Atari-Geschichte, war meine nächste Konsole, der Game Boy hm. und äh, da habe ich meine Mom sogar letztens noch gefragt, weil ich kann mich erinnern, ich war der Erste, der ein Gameboy hatte. Echt? Und ich Geil! Bei mir in der Klasse und ich war noch nie oder auch danach selten der Erste, der irgendwas hatte, weil meine Mom halt alleinerziehend, mhm. mein Vater kenne ich nicht, nie viel Geld da gewesen und so weiter. Ist nicht immer ganz einfach und... Ich habe damals als allererster den Gameboy gehabt und ich habe meine Mom vor ein paar Wochen noch gefragt, warum hast du mir den eigentlich damals gekauft? Ich hatte nicht Geburtstag, keine Ahnung, es war mitten im Jahr. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Special Occasion gewesen ist und sie hat einfach nur gesagt, ich wollte, dass du mal von irgendwas der Erste wüsste. Oh, Das, ist aber das hat mich fast zu so einem Tränchen gerührt. Ich hatte damals den Gameboy mit Tetris. Und als Tetris dann so zwei Wochen lang bis zur Ekstase gespielt wurde, sind wir mit dem Fahrrad nach Krefeld, also ich habe damals in Willig gewohnt, wir sind dann mit dem Fahrrad nach Krefeld, das lassen wir nicht lügen, vielleicht 30 Kilometer oder so, also ein richtiger Tagesausflug. Da war man noch schmerzbefreit als Kind. Richtig, ja hier, Mountainbike mit, nee, bmx rad mit einem Gang. Und BMX sogar, wow. Ja, mit einem fucking Gang sind wir dann äh, 25, 30 Kilometer nach Krefeld geradelt zum Karstadt und ich durfte mir zwei neue Spiele aussuchen. Boah, geil. Aber ich durfte nicht die Spiele aussuchen weil meine Mutter meinte, ich hätte ja keine Ahnung und, sollte <lacht> und hat dann die, die 60-jährige Verkäuferin gefragt, was sie denn erzählen würde, die garantiert ultra der Videospiel Crack <lacht> gewesen ist und ich habe dann nicht Super Mario Land und Turtles gekriegt, wie ich es haben wollte, sondern ich habe Alleyway und Solar Striker gekriegt. Rückwirkend betrachtet keine schlechten Spiele. Muss sagen, zumindest Solar Striker, Alleyway ist, ist auch beides zu lieben. Aber wenn also du jetzt die Wahl, dir vor du bist sieben Jahre alt und du kannst entweder Super Mario Land und Teenage Mutant Ninja Turtles haben oder Alleyway und Solar. Striker, ja. von dem du beide noch nie gehört hast. Ich glaube, da hast du mehr Ahnung auf jeden Fall. Ich wusste zumindest, was ich haben wollte. Ich meine, ich habe die anderen beiden Spiele dann trotzdem irgendwann noch gekriegt. Aber in dem Moment war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich fand so Last Striker dann aber instant richtig geil. Ist geil, ist geil. Die also Musik ich hab, vor allem, oh, ja, ehrlich episch. Und hast du ja ganz oft in deinen Videos im Hintergrund ja. laufen. Äh, ist jedes Mal für mich wieder so ein, so ein leicht warmes Gefühl, <lacht> was mir so in den Bauch runterläuft. Ziel erreicht. Und, äh, ja absolut. Und äh, ich hatte halt auch noch nie einen Shooter gespielt. Das war der erste Shooter, so, den ich gespielt habe. Ja und jetzt mal abgesehen von Panzer aufm, ja, auf dem Tag. Ja, es ist ja quasi dasselbe, im Prinzip nur mit besserer Grafik, Panzer und, natürlich äh, bessere Grafik ja. und Alleyway fand ich dann irgendwann auch ziemlich cool, auch wenn ich da anfangs überhaupt nicht verstanden habe, worum es da geht ja. und äh, ja das ist so die, die zweite Ganz weit zurückliegende Erinnerung, die ich an Videospiele habe. Und dann war ich mal kurze Zeit auf dem Schulhof tatsächlich irgendwie so der King, um den sich alle versammelt haben, weil ich natürlich mein, mein Prachtstück, meinen Gameboy, meinen wichtigsten Besitz jeden Tag mit hatte. Und du hast letztens in unserer WhatsApp-Gruppe noch gesagt, du willst diese Bauchtasche um die, kamen, die hatte ich natürlich. Ich auch. Und ich hatte meinen game <lacht> jeden Tag an. Mit sowas würde man heute halt auf jeden Fall auf die Straße gehen. Es hätte man hat so Frankfurter Schick oder so. Das, heißt, das Ist bestimmt wieder innen. Die hat so <lacht> ja, schönen. Ja, Adidas -Hosen mit den an die Seite. Ich würde sagen, wir haben unser Outfit für die nächste Börse, oder? Nein, so gehe ich auf keinen Fall Nein. aus dem Haus. Und äh, ja, den hatte ich natürlich. Und äh, ein paar Wochen hat es gehalten, bis dann alle anderen auch irgendwie einen Gameboy hatten. Dann war ich wieder nicht mehr der Coole. Aber hey, immerhin war, hatte ich mal fünf Minuten Ruhm an der Schule. Oh man, nett. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also mit dem Game Boy war ich definitiv nicht der Erste. Ich habe das ist zu Weihnachten damals, glaube ich, bekommen. Äh, natürlich mit Tetris und Super Mario Land war bei mir sogar dabei, das weiß ich noch. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch eine Erinnerung teilen, nur eine dritte. Also meine noch, die etwas weiter geht, ist, glaube ich, wirklich, äh, mein Bruder hatte sich das NES zu Weihnachten gewünscht. Und, äh, das habe ich ja nur so am Rande mitgekriegt. Ich weiß doch, es also war nicht meine Konsole, es war die meines Bruders. Okay, ich habe natürlich relativ zügig ja. mehr gespielt dran als er, weil ja, der war immer nicht ganz so Videospiel begeistert wie ich, der ich ist drei, Jahre, ist der drei Jahre älter ist. Der. Aber irgendwie hat da dieser Funke bei ihm nie so übergesprungen wie bei mir. Und ich weiß, wie wir was angeschlossen haben und. Äh, ich glaube, das hat man sogar noch vor dem Gameboy gehabt. Und dann, äh, ja, ja. Und das ist quasi die erste Spielekonsole, die man zu Hause hatte. Wir hatten natürlich leider keine eigenen Fernseher bei uns im Kinderzimmer, aber deswegen Boah, war der Zugang mies, ne? limitiert. Wir ne? haben aber keinen Fernseher. Ja, Scheiße. Da hat man immer Samstag und Sonntag immer ganz früh aufgestanden, <lacht> damit man dann Ruhe dann am Fernseher spielen konnte, ne, bevor die Eltern äh. wach wurden und so weiter. Nein, naja, dann schlaf ruhig. na <lacht> liegen. Naja, das ist kein Problem. Nee, ich habe Frühstück, brauche ich nicht. schlaf euch. Das äh, habt ihr euch verdient. Ich könnt ruhig bis elf im Bett bleiben oder so. Hab, hab ich nichts gegeben. <lacht> Und dann, ich weiß heute, sie war wirklich ewig, ähm, haben wir mal leider Sportspiele gespielt, aber was heißt ja leider? Also ähm, Im Multiplayer macht das ja schon ja, Track Field 2, ne, wo man natürlich die ganzen Knöpfe. Äh, ne, wenn man beide Mann ja, mal ja, geschaut ja, hat. Äh, ne? ja, ähm, oder natürlich auch so super wie Nintendo World Cup. Geil, super Spiel bis, geil. bis heute immer noch mein liebstes Fußballspiel, Videospiel ever einen ganz guten Klassiker, aber natürlich auch sowas wie Super Mario Bros. Ja. Das war einfach so, dass das damals zu Hause möglich war. Ja. Das, das weiß auch, so, wie ich fasziniert war. Und das hat mich wirklich dann nachhaltig, dann auch wirklich diese Spieleszene ja. reingesogen, sage ich mal. Aber genau das, was du gerade sagst, dass sowas dann zu Hause Möglichkeit ja. war. Äh, das ist das, was ich bei den Videos vom Happy Console Gamer immer so schön finde, ja. wenn er dann seine Begeisterung teilen kann, gerade im Mega Drive-Sektor, wenn er dann sagt. Und dann habe ich das zu Hause gehabt, was früher nur in der Spielhalle da war Eben. und es sah fast genauso gut aus, jetzt Eben. in Bezug auf Golden Axe <lacht> oder sowas und die Begeisterung, die da einfach rüberkommt, das ist das, das irgendwie ganz tief hier drin. Und ne? vor dingen als Kind, da merkst du ja diese Unterschiede gar nicht. Ich hatte vorher als Kind, ja. hatte ich ja in diesen Spielhallen ja diese Spiele gespielt, ja. aber zu Hause im Kopf sah ich das, ist das alles gleiche. Geil. Exakt 1 zu 1 quasi. Ja. Ja. Also das war schon echt krass. Super, und dann natürlich später der Gameboy und äh, ja. später dann der Computer, der mich dann so ein bisschen die Faszination gepackt hat. Hey, du musst die Sachen gar nicht kaufen, du kannst ja die <lacht> kopieren. Das war sehr aufschlaggebend für mich damals. Ja, gut. Und PC habe ich erst relativ spät gehabt, da war ich auch schon so 15, 16. Meine ersten Spiele auf dem PC waren, habe ich eben schon gesagt: mhm. äh, Age of Empires 2, Diablo 1 und Half-Life. Mein Rechner hatte 4 GB Festplattenspeicher und wenn ich Diablo spielen wollte, musste ich die anderen 2D installieren, weil die Festplatte <lacht> zu klein war. Jablo war groß dann. Das war noch Zeiten, ne? Obwohl wir ja, heute es ja. äh, teilweise wieder, wenn ich mir mal äh, so sehe, so neue Spiele, teilweise die haben 150 gigabyte muss ich ja erstmal runterladen. Hier ist glaube es neue Call ja. of Duty, habe ich gelesen, oder auch hier ist der neue Flight Simulator, der von Microsoft ist kommt, damit mit Spiel? diesen echt Daten. Das ist heftig, hast du schon mal schon gesehen? Uiuiui. Ja, aber das ist nicht so. Eben mal auch nicht, aber es Egal. sieht halt geil aus. aber wie wir schweifen wieder ab. Ja. Hast du denn noch eine Erinnerung, die du willst? Ja, eine, eine halb Erinnerung und eine halb eine Feststellung, und zwar E <síntos> Stelle ich gerade fest, dass ich bei ganz vielen Spielen zwar weiß, dass ich die als Kind hatte, aber nicht den leisesten Schimmer mehr hatte, wie ich da dran gekommen bin. Ja. Geht dir das auch so? Eins zu eins. Immerhin war das also plötzlich mal da. Ja. ja, aber man hat natürlich auch den fleißig mit seinen Schulkumpanen getauscht ja. und so weiter. Ich ne? ja. bin deswegen... mir bei vielen Sachen auch gar nicht sicher, ob ich die nur ausgeliehen hatte oder ob ja. ich sie wirklich besessen habe. Man hatte hat nur ja so ganz dunkle Erinnerungen. Quirk getan. zum Beispiel, mhm. dieses kleine Puzzlespiel mit der Tomate, mit dem Motor. Super geil, ja. habe ich als Kind total gerne gespielt. Ich weiß nicht, ob das meins war oder ob ich das ausgeliehen hatte. Also das, ich hatte das wirklich, dass sie das damals hatte, aber wo, wo du Quirk sagst, warum hatte das eigentlich jeder? Bei diesem Cover und eigentlich bei diesem <lacht> Spiel, das, das hatte jeder gefühlt. Ja, ich glaube, das hat auch was ganz anderes suggeriert. Ich meine, der Typ ja. Ja, also diese Tomate mit der also, Sonnenbrille und dem Mohawk sah schon ein extrem Mohawk, cool aus, ey, ja. da aber dann warst du das und dann hinterher. Ja, ja, vor allem auf dem Bildschirm warst du ja dann nur ein Punkt. Ja. Quasi. aber ich fand es trotzdem geil damals und so wird mir das bei ganz vielen spielen also ich weiß oder ich glaube zumindest zu wissen dass ich super mario land und turtles dann in dem jahr zu weihnachten gekriegt habe. also um die geschichte von Finn dann weiter zu erzählen <lacht> ich habe natürlich ich habe im dezember geburtstag das heißt es liegt nie viel zeit zwischen ich habe da was geschenkt gekriegt mhm. und ich habe da was gekriegt und dezember geburtstagskinder wissen man kriegt auch ganz oft was zu weihnachten und geburtstag zusammen zum mhm. kotzen Heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und ich den Großteil meiner Spiele müsste ich eigentlich zum Geburtstag und zu Weihnachten, also immer so im Winter, gekriegt haben. Ich kann mich aber trotzdem erinnern, immer irgendwie neue Games gehabt zu haben. Sowohl ja. für den Game Boy. Ich habe die aber nie alle behalten. Also ich habe wirklich viel getauscht. Meine Mutter hat das nicht interessiert. Hier das sind deine Spiele, kannst du machen ja. was du willst. Ich habe so, viel Die Gesamtzahl Freunden, ungefähr gleich. Genau, ich habe viel mit Freunden getauscht, aber ich hatte ja. nie mehr als so 10, 12, 15 Spiele ich maximal. Ich auch nicht, wenn überhaupt, ja. Für Super Nintendo das Gleiche. Die habe ich auch ganz... Auch irgendwann waren ja diese An- und Verkaufsläden dann mhm. irgendwie ein Ding. Und als ich so 10, 12 gewesen bin, so kurz bevor die Playstation 1 kam, ich meinem besten Kumpel Basti damals halt auch immer, ja, scheiße, ey, jetzt ist das und das neue Spiel rausgekommen, Wir wollen das unbedingt zocken. Was hast du denn, denn was du abgeben kannst? Dann haben wir immer zusammen durchgehend. Du hast ja nicht viel dafür gekriegt im An- und ja, Verkauf. Ja. Dann bist du da irgendwie mit 6, 7 Games hin. Da kriege ich heute... Wollte sagen, heulen, wenn ich wollte hätte, sagen, hätte ich hätte so eine Zeitmaschine, die sofort, ja, ich nein, würde nein. mein zwölfjähriges nicht Ohrfeigen, bis der nicht mehr gerade ausgucken Geht genauso, man war damals an Flohmarken, das dann ja. verkauft hat den ganzen ah, Kram. Nee. Ah. Und dann hast du, hast du drei oder vier Spiele und dein bester Kumpel auch noch drei oder vier Spiele abgegeben, ja, damit man eins. sich zusammen ein ja. neues kaufen kann. Und dann ging die Streiterei los, nein, ich krieg das die erste Woche, nein, ich krieg das die erste Woche. So, nein, ich habe ein Spiel mehr abgegeben, das ist mir egal. Ja, und so lief das dann halt damals. Ja. Und das ist auch so eine der Erinnerungen, die ich ans Gaming habe. Also ich weiß nur von ganz, ganz wenigen Spielen, wie und warum ich die gekriegt ja. habe. Äh, mein Super Nintendo zum Beispiel bin ich mir relativ sicher. Das hatte ich auch mit als einer der Ersten, aber nicht gleich zum Launch, sondern in dem Jahr zu Weihnachten. Ich glaube, es kam im August oder September raus. Genau, es kam 92 irgendwann raus und ja. dann kam es ja auch ja, gleich... Ja, ich bin, was diese Daten angeht, echt nicht ja. gut. Das kann ich mir gar nicht gut merken, aber das kam irgendwann so zum, zum Ende des Jahres ja. raus. Ich habe es zu Weihnachten bekommen. Mit, also ich habe das Paket gekriegt mit Super Mario World und ich habe dazu gekriegt Street Fighter, Zelda und ich glaube Turtles, wenn das mit im Launchliner drin war, ansonsten habe ich das nicht allzu spät nicht danach sicher. gekriegt. Also es ist auf jeden Fall auch in dem Jahr auch erschienen, ja, weil das richtig ich weiß ich nicht, mehr kann ich nicht mehr genau <lacht> beschwören, aber hat nicht lange gedauert, bis ich Turtles im habe. Ja, hatte. Klar. Mein Launchliner waren auf jeden Fall Zelda, Mario und Street Fighter. Gleich super Combo, würde ich sagen. Unfassbar, das gut, ja. Ja. Da hast du von allem was dabei. Du hast ja. das beste Jump'n'Run aller Zeiten mhm. mit Super Mario World. Du hast das beste 3 d -Action, -Adve action adventure aller Zeiten <lacht> <3D> mit Legend of Zelda Link to the Past. Und, ja, ich weiß, <lacht> da scheiden sich die Geister. Ich finde, die Version finde ich auch unfassbar geil. Ja. Die Gameboy-Version habe ich als Kind nicht gespielt, die hatte ich nicht. Und natürlich der, der King of Prügelspiel des Street Fighter 2. Das war mein Super Nintendo launch -Line -up. Und da war es bei mir dann endgültig vorbei, ja. das Super Nintendo. Und da, da weiß ich noch ganz genau, wo ich das erste Bild vom Super Nintendo gesehen habe, saß ich beim Arzt. Und in oh. der Zeitschrift, die meine Mutter durchgeblättert hat, da mit, war eine, ne? eine Seitewerbung von Nintendo. Ach, guck an. Und da war ein Bild von Super Mario World, wo er auf Yoshi saß. Und ich habe, Mama, Mama. <lacht> das, Stopp! Muss ich, das muss ich haben. Das muss ich haben. Und ich hab's gekriegt. Sehr gut. Ja, ab dem Zeitpunkt hier. Ja. Super Nintendo. Kannst du mir direkt an die Vene anschließen. Und nie wieder aufgehört. Nee, nie wieder aufgehört. Ja. Das, das war... Von da an war das meine Religion... Äh, also, Videospiele als solche. Ich habe nie das Mega Drive irgendwie verflucht oder so, sondern mein nee. bester Freund hatte eins und wir haben immer untereinander, dann habe ich mal eine Woche seinen Mega Drive mitgenommen, um irgendwas zu zocken. Er hat mein Super ja. Nintendo gekriegt, das hat man dann einfach untereinander getauscht. Ja. Während andere Leute auf dem Schulhof bittere Diskussionen <lacht> geführt haben: Nein, Sega ist besser. Nein, Nintendo ist besser, komm her, ich verhau dich. Völliger Bullshit, Leute. Ja, Zockt einfach, was geil ist. Ja, eben. Bei mir gab es das, glaube ich, aber auch nicht. Dieses Sega gegen Nintendo zumindest ja. hatte ich persönlich nie sowas. Ich kannte halt so gut wie keine, die einen Sega hatten. Ja. Aber es war nicht so, dass jetzt irgendwie so, so eine Feindschaft da war. Ja, aber teilweise gab es das schon Leute, ja? die waren da echt fanatisch okay. bei uns. Also, ich meine, Videospiel ist cool. Ist egal ja. auf welchem ja. System, solange das Spiel gut ist, ja. Ich finde es Freunde. sogar mega interessant, dass es auf dem Mega Drive Spiele gab, die es auf dem Super Nintendo auch gab, aber die waren anders, wie Aladdin oder ja. Probotector oder ja. auch das Turtles Game. Ist ähnlich, aber trotzdem. Ja. Äh, Sie nicht. Trotzdem. Lass <lacht> <da ist> der <lacht> Boxer, den der das extra für dich machen. Stimmt. Wir vergessen die Rübsler einzubauen. So jetzt reicht's. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, jetzt ja, haben wir uns Faden verloren. Äh, aus dem Faden gerührt. Egal. Ja. <lacht> Ja, wir sind echt schon durch, Leute. Das, das ist, das, ist jetzt dritte das dritte Video, was Video wir jetzt Folge. aufnehmen. Ich habe fast keine Stimme mehr. Mal, mal gucken, was für Abstände ich das jetzt hier veröffentliche, ja, damit ihr ja. nicht zu sehr zugeschwemmt wird. Ja, da denken die Leute, Alter, die ziehen sich ja nie um. Was für ja. Schweine. Ja, Ferkel. Wir haben ja nur ein Pullover, der reicht. Ja, so viel Geld, was für Videospiele drauf ja. geht, da ist ein Hemd, ist das schon Luxus. Ne? Zu Hause glaube ich immer. Ja, lassen wir das lieber. Aber was sind eure Erfahrungen? Ja. Also als cooler YouTuber muss man natürlich immer nach Kommentaren auffordern. Ja. Call to Action. Was sind genau. eure frühesten Videospielerfahrungen? Hey, ihr könnt auch gerne Antwort-Videos dazu machen, die an den Panda schicken. Und der fasst die dann zusammen und zeigt die ihm. Das wäre natürlich super. Und hältst du von dieser spontanen Idee? Boah, ja. super das haben wir Idee. Das vorher nicht abgesprochen. Falls Community Action. <lacht> Falls ihr Bock habt, macht, meldet euch. Ja. Dann, dann können wir auch draus bauen, würde ich sagen. Auf ja. jeden Fall ansonsten, das wird ein Special Event. geht beim Show vorbei, abonnieren, wenn ihr noch nicht gemacht habt, immer fleißig auf den Abo-Button ja. drücken. Also jetzt nicht zweimal, weil dann habt ihr wieder de-abonniert. Ja, einmal, einmal drücken reicht. Einmal reicht, dass da steht abonniert und so ein Haken. Ja, ja, genau. Ich stelle übrigens die ganze Zeit fest, dass ich nie in die Kamera gucke, sondern immer auf den Bildschirm. Das müssen wir alles neu auf. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute.